Ähm, weil mit 10.000 Followern kann ich endlich meine Videos in Playlisten sortieren und dann kann ich sagen, hier, da gibt es eine Playlist, da habe ich das alles, wo ich mal über Medikamente gesprochen habe und da gibt es eine Playlist, da ist alles drin, wo ich mal ähm, über die Diagnostik gesprochen habe und so. Oh, ich, das ist, äh, also ich freue mich auch über jeden, der mir folgt, aber ich freue mich das, ich freue mich am meisten darauf, dass ich meine Videos sortieren kann. <lacht> ähm, hattest du Konzentrationsschwierigkeiten in der Schule? Ja, also ja aber es hat sich bei mir nicht so krass auf die Noten ausgewirkt und ich habe halt in der Schule schon viele Strategien gehabt ähm, genau aber ich habe halt in dem Falle bin ich <lacht> privilegiert ähm, weil ich, ich finde es immer schwierig, das zu sagen, ähm, aber das ist halt mit der Autismus-Testung, wurde das mitgetestet, weil ich halt einen erhöhten IQ habe, könnte ich halt in der Schulzeit noch sehr, sehr, sehr, sehr viel durch meinen IQ, glaube ich, einfach ausgleichen und tatsächlich auch dadurch, dass ich, ich habe hab extrem gerne gelernt und ich habe wirklich alles gerne gelernt. Die schlechtesten Noten hatte ich, in, in der Rückschau weiß ich das jetzt, in zwei Fächern und zwar, oder nicht, nur, nicht in den Fächern, sondern zweimal hatte ich eine 5 auf dem Zeugnis. Und zwar war das einmal Französisch und einmal Mathematik. Einmal war der Fall, dass ich mit der Lehrerin absolut nicht klarkam. Und einmal war der F und deshalb hatte ich keinen Bock am Unterricht mitzumachen und dadurch, dass ich nicht mitmachen konnte, war mir langweilig und ich konnte nicht aufpassen und dadurch habe ich dann schlechte Noten geschrieben. Und das zweite da war der Fall, dass ich, ähm <lacht> das klingt so blöd, aber ja, ich habe beobachtet, dass irgendwie, also ich hab, bin sehr viel und sehr oft in jeder Schule gemobbt worden und ich habe dann beobachtet, dass halt wenn man hinten sitzt, man von den anderen eher akzeptiert wird. Ja, es ist süß und naiv? Ich weiß. Jedenfalls hat sich nicht, also es hat sich nicht herausgestellt, dass wenn du hinten setzt, dass du deshalb weniger gemobbt wirst. Ähm Aber ja, es kam halt dazu, dass wenn ich, als ich hinten gesessen habe, konnte ich dem Unterricht nicht folgen. Und so, ich habe... Gerne ganz vorne gesessen. Und das ist auch definitiv für mich mit ADHS der beste Sitzplatz. Hi, Schari wir können mal, also wir haben jetzt 10 vor 8. Um 8 Uhr ähm, beende ich, oder also ungefähr gegen 8 beende ich hier den Livestream und werde im Anschluss, vielleicht kleine Pipi-Pause machen oder so, werde dann im Anschluss auf dem Discord-Kanal, dem Andy Planet, in dem Nili divergent bereich auf dem Sprachkanal sein. Dann können wir persönlich miteinander auch sprechen und wir, ihr seid nicht an diese 150 Zeichen beschränkt, begrenzt und dort, dort gibt es auch einen Chat-Bereich, also für alle, die die Angst haben, persönlich zu sprechen oder so, ihr könnt da auch in den Chat schreiben und wir lesen. Das kann nur sein, dass, dass das mal eine Weile dauert, bis wir sehen, dass da jemand geschrieben hat. Mein Einherr sitzt auch gerne ganz vorne, ja. Ich würde gerne in den Voice, aber muss noch duschen. Ja, also wir sind meistens, also ich werde, bei mir ist das jetzt so, ich werde wahrscheinlich gleich aufs Klüchen gehen. Ähm, ich habe die ganze Zeit nichts getrunken. Wir machen jetzt erst eine Trink Trinkpause. Ich vergesse nämlich immer zu trinken. Das ist zum Beispiel ein Reiz, den ich nicht wahrnehme. Ich merke nicht, ich merke kaum bis gar nicht, weil ich aufs Klo muss. Ich merke kaum bis gar nicht, dass ich hungrig bin. Und kaum bis gar nicht, dass ich satt bin. Wo kommst du live hier? Nein, ich komme äh, jetzt auf den Discord-Kanal Andy Planet. Du findest den Link bei mir im Profil. Und im Profil ist auch ein Video fixiert wie wo du dahin musst. Ansonsten ich bin jeden Sonntag hier ab 18 Uhr live mit dem ADHS Autismus Stammtisch. Ich bin jetzt jeden Montag, da habe ich aber es noch nicht geschafft, immer so eine richtig feste Uhrzeit zu haben, bin ich live. Ah, da kommen wir wieder zum Thema, wie ich meine Woche strukturiere. Ja, ich, ich strukturiere meine Woche sehr viel mit Livestreams, weil ich ähm, so Anker brauche wie das. Und dadurch, dass ich halt nicht irgendwo beschäftigt bin, habe ich da keine Anker. Montags gehe ich live und bereite meine Woche vor. Das hilft mir, dass ich meine Woche irgendwie schaffe. Dann bereite ich zum Beispiel vor, dass ich meine ähm, Medikamente stelle, dass, damit ich die möglichst nicht vergesse. Das passiert mir leider trotzdem, oder auch nicht aus Versehen zu viel nehme. Das passiert, würde mir sonst auch passieren. Also, dass ich die morgens genommen habe und dann schon wieder vergessen habe, dass ich sie genommen habe <lacht> oder nicht mehr weiß, dass ich sie genommen habe. Ähm, und das ist nicht so angenehm, <lacht> die Dosis zu so hoch ha zu haben. Mm. Genau, dann gucke ich, ob ich irgendwas äh, einkaufen muss bzw. ich bestelle meinen Einkauf. Dann gucke ich, ob irgendwelche Termine anstehen und so weiter und so weiter. Das mache ich montags und freitags mache ich immer ab 16 Uhr ähm, Putzparty. da bin ich live und Räumheit halt auf und ihr könnt mir dabei live zugucken und euch dadurch motiviert fühlen mitzumachen. Die Technik dahinter hat sogar einen Namen und nennt sich Body Doubling. Ähm, das funktioniert für mich jetzt aktuell recht erfolgreich. Mache ich noch was vergessen? Nein. Ja, und ansonsten komme ich komme bestimmt auch mal so sporadisch hier und dort live, aber das dann nicht geplant. Ist auch so schon ziemlich viel für mich. Also muss immer mal ein bisschen aufpassen, dass ich dich total drüber gehe. Und jetzt wegen äh, dem Andy Planet, ich gehe dann gleich auf Toilette. Ah ne, ich wollte was trinken, siehst du? Hm. Ähm, ich gehe gleich auf Toilette und dann werde ich meinen Hund anziehen und mit dem rausgehen. Und ich bin dann in diesem Sprachkanal drin, aber ohne Bild, also... Ich bin dann mit meinem Hund spazieren und da sind wir dann auch immer. Ich glaube, ich werde mir da jetzt eine Deadline setzen. Bis 22 Uhr bin ich da, aber ihr könnt ja auch untereinander. Also da sind auch viele andere, die sich gut auskennen. Ihr seid nicht von mir abhängig, wie lange dort gesprochen wird. Ich mache entweder nichts oder alles auf einmal. Ja, Ist auch eine Strategie, ne? den Reiz erhöhen, von wegen irgendwas schaffen. Ähm es kann auch den Reiz erhöhen, dass du, wenn die Aufgabe an sich langweilig und uninteressant ist, dass sie dadurch interessant wird, wenn du sie so aufbläst, dass sie nicht mehr schaffbar ist. Wie zum Beispiel, das kann ich zum, ähm, statt das Badezimmer zu putzen, es gleich komplett zu renovieren. Habe ich gemacht. Wartelisten sind. Sehr lang. Ist nicht bei mir fixiert, aber ich habe, ich glaube, letzte Woche, ich habe irgendwann ein Video gemacht, da habe ich ein rotes Kleid an. Da habe ich so mehrere Tricks und Tipps zum Thema Therapieplatz finden gemacht, aber die sind teilweise auch anwendbar darauf, einen Diagnostik, Diagnostikplatz zu bekommen. Super Tipp, Sebastian, mit dem schriftlich geben lassen. Genau, Schreibt euch alle eure Bemühungen irgendwo auf, dass ihr das belegen könnt. Weil leider ist es im Gesundheitssystem so, dass du ständig irgendwo ja, dann in Frage gestellt bist oder Druck ausgeübt wird, warum man denn immer noch nicht eine Therapie hat. Haha, <lacht> ist alles sehr lustig. Du bist im Voice, kannst aber nicht reden. Okay. Kann man noch irgendwo einen Autismustest einfordern? Hallo Judith, meinst du äh, ein, um erstmal selbst zu testen, ob das die richtige Richtung für dich ist oder meinst du eine Diagnostik? Ach Adi, heißt ist zu, zu deinem fünften Lebensjahr diagnostiziert? Hi Leona! Die Männer schlafen. Hallo Judith, also das kann ich auf jeden Fall mal sagen, wenn mh, ADHS und Autismus kann sicher nur dann ausgeschlossen werden, wenn eine Diagnostik gemacht worden ist. Wenn keine Diagnostik gemacht worden ist, dann kann auch ein Facharzt das nicht einfach so ausschließen, weil Du kannst, du kannst ADHS haben und Borderline, du kannst ADHS haben und Bipolarstörung, du kannst ADHS haben und eine PTBS dazu haben. Es ne, gibt so viele andere Faktoren, dass gerade wenn du erwachsen bist, das nicht sicher ausgeschossen werden kann, wenn es nicht vernünftig getestet worden ist und sich genau angeguckt worden ist. Von gerade Erwachsenen, wenn du zu einem Arzt gehst, du, also... Den schaust, du schaust den Menschen nur vor den Kopf und gerade Ärzte haben oft nicht lange Zeit für Gespräche mit Patienten. Innerhalb von fünf Minuten kannst du nicht feststellen, ob jemand ADHS hat oder autistisch ist. Dass, wenn, wenn, wenn Personen in der Lage sind zu masken, kannst du das nicht feststellen. Und das steht auch, also es sagt nicht nur ich, sondern das steht auch so in den Leitlinien. Also das, ich, we, ich wiederhole nur das, was, was wissenschaftlicher Konsens ist nach den S3-Leitlinien. Und wenn ihr, wenn ihr euch mit Tests auseinandersetzt, also erstmal selber testen wollt oder ähm, da genauer wissen wollt und euch genauer mit dem Thema befassen möchtet, dann könnt ihr gerne bei mir oder auch bei Kati von Guardian of Mind oder... Christian Kessler oder hier die Sarah Nathalie macht viel zu Autismus ähm, euch auf den TikToks mehrere, bitte mehrere TikToks angucken und in der Quellensammlung oben in meinem Profil-Link findet ihr Tests, ihr findet Studien, ihr findet die Leitlinien, ihr findet ähm, andere Seiten verlinkt, ihr findet PDFs verlinkt, wo ihr euch belesen könnt, ohne dass es euch was kostet. Ja, unterscheiden zwischen angelerntem Verhalten und mir kann unterscheiden. Also <lacht> ich, also ich hatte auch eine Fehldiagnose. Vor meine die richtigen Diagnosen gestellt waren. Und ich nur eine, ich glaube, zwei Fehldiagnosen hatte ich. Und ich kenne so ein bisschen den Unterschied zwischen, also bei dem ersten war es eher so ein, ich war irgendwie erleichtert, das einen Namen zu haben für das, wie es mir immer so ging. Aber je mehr ich mich mit der Diagnose, also ich habe zuerst eine bipolare Störung äh, diagnostiziert bekommen, je mehr ich mich mit der Diagnose beschäftigt habe, desto weniger konnte ich das noch mit mir zueinander zusammenbringen. Also ich war tatsächlich war wirklich froh, als ich eine Diagnose hatte. Es war jetzt nicht so, dass ich das jetzt irgendwie abgelehnt hätte oder so. Und jetzt bei der ADHS-Autismus-Diagnose, da war es, Genau umgekehrt. Ich habe genauso meine Vorurteile und Stereotypen zu ADHS im Kopf gehabt. Weißt du, von bipolarer Störung hatte ich, bevor ich die Diagnose gehört habe, keine Ahnung gehabt. Aber ADHS, da hat jeder irgendwie ein Bild von dem Kopf. Und auch Autismus hat jeder irgendwie ein Bild von dem Kopf. Jetzt weiß ich, also mein Bild, was ich hatte, ist... Ga, also hat... Maximal. Ein bis zwei Prozent damit zu tun, was ADHS wirklich ist und was Autismus wirklich ist. Und je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigt habe, desto krasser war das Gefühl für mich da, ja, das, das ist es. so Das erklärt mir mein ganzes Leben. Und das hatte ich bei ADHS und da kam es dann erst, in der medizinischen Ria dazu, dass, also wo ich zum ersten Mal mit anderen ADHSern zusammen war, äh, dass, dass ich da dann nochmal bestimmte Unterschiede festgestellt habe. Oder dass ich mich da einerseits total aufgehoben gefühlt habe, weil es wirklich schön und toll war, ähm, zum ersten Mal im Raum mit Leuten zu sein, bei denen du nicht komplett komisch bist. Aber ich war trotzdem immer noch komischer als die anderen. Und es gab halt einen Mitpatienten und der hatte zu dem Zeitpunkt schon den Verdacht mit Autismus. Ich habe mich bis zu dem Zeitpunkt auch nicht mit Autismus beschäftigt. ADHS, den Verdacht hatte meine Psychotherapeutin, nachdem ich nach weiß nicht, über einem Jahr überhaupt erst einen Therapieplatz hatte. Also ich habe halt diese ganzen anderen Diagnostiken, die liefen halt, bevor ich einen Therapieplatz hatte, weil ich halt auch in der Psychiatrie dann war. Und... Ähm, ja, indem dann die Therapeutin den Verdacht hatte, die mich aber nicht von sich aus hat diagnostizieren können, bis ich dann die Diagnose hatte, habe ich mich natürlich viel belegt Also was heißt natürlich? Für mich ist das natürlich, dass ich alles dann verstehen will. Ich will dann alles wissen. Ich will dann alles lesen. Ich will alles verstehen. Ich will es ganz genau wissen. <lacht> Und dann mache ich das halt auch. Und je mehr ich gelesen habe, desto krasser war so. Ja, das ist es. Ja, das ist es. Wie so, das... das das war einfach nur heftig. Ich weiß nicht, ob das bei euch anderen auch so war. Und als dann mit Autismus das noch mit in den Raum kam, da, da fielen dann die restlichen Puzzleteile, die ich bis dato noch nicht beantwortet hatte, auch nochmal so ins äh, an, richtige, an den richtigen Ort, an die richtige Stelle. Und... Es ist im psychiatrischen, um das jetzt, ich glaube, ich beende jetzt auch gleich, um das im psychiatrischen, um das mal zu benennen. Es ist nicht unüblich, dass du, dass der Prozess, bis die richtigen Diagnosen gefunden sind und stehen, länger dauert. Und das auf dem Weg von meinen Teil, weiß ich nicht, der diagnostizierte Anpassungsstörung zu depressiver Verstimmung, zu Depressionen, über Angststörungen, über PDBS, über. Borderline viele Diagnosen folgen können, bis man eigentlich bei der dann für sich tatsächlichen oder richtigen Diagnose angekommen ist. Weil die Psyche ist etwas Physisches. Das ist jetzt nicht etwas nicht wie der Heilige Geist, wie Luft, wie, wie was, was nicht existiert, sondern das sind schon Prozesse, neuro, also schon biologische Prozesse, die da im Gehirn ablaufen, die für bestimmte psychiatrische Erkrankungen verantwortlich sind. Nur ist halt das, der Kopf ein ganz eigener ähm, Kreislauf, unabhängig vom Körperkreislauf. Ähm, Und das Gehirn ist halt sehr schwierig dann also du kannst es halt nicht noch nicht so genau untersuchen. Also bei manchen Sachen gibt es das schon. Würdest du jetzt zum Beispiel in den MRT gehen, ähm, kann das sein, dass ich bei meinem äh, autistischen Gehirn, dass man mit bestimmten Untersuchungen erkennen kann, weil ich Dinge anders verarbeite und dadurch sind andere Bereiche in meinem Gehirn aktiv, dass das dann ein Indiz wäre. Aber solche Sachen, solche Untersuchungen sind halt... In der Regel viel zu groß und viel zu teuer und dadurch, dass man halt durch so momentan Fragebögenverfahren und sowas ähm, die Diagnostik in der Psychiatrie macht, sorgt das halt leider dafür, dass halt viele Sachen erst mal dauern, bis man das Richtige hat. Ich muss, sonst bekomme ich Panikattacken, was? Also recherchieren, aber ich muss, sonst bekomme ich Panikattacken, was? Er tut so, es als Zwangsstörung aufgrund von Traumata ab und sagt, ich soll es nicht, nicht tun. Das heißt, ähm es nicht recherchieren, aber ich muss, sonst bekomme ich Panikattacken. Ich, ich teile gleich. Wir gehen jetzt rüber auf den Discord-Kanal. Ich habe diese Woche, das ist ein Video auf Englisch, aber vielleicht kannst du dir das ja übersetzen oder Stück für Stück dann übersetzen oder so. Diese Woche ein Video gesehen von einer anderen Creatorin, die Materialien erstellt hat, wie man sich auf die Autismusdiagnostik vorbereiten kann. Und das verlinke ich mal. Ansonsten ist in der PDF-Sammlung ein Leitfaden von Kathi von Guardian of Mind zum Thema ADHS, wie man sich auf die ADHS-Diagnostik vorbereiten kann. Und das kann man zumindest in Teilbereichen definitiv auch auf die Autismusdiagnostik übertragen. Das kann ich euch noch empfehlen. Ansonsten sage ich jetzt, okay, uh Vielen Dank, das war krass. Ich war, war mit zwischendurch über 200 Leute. Ich muss mal ganz kurz... <lacht> crazy! So viele waren wir noch nie hier. Das ist so crazy. Das ist heftig. Das ist krass einfach so. Das ist heftig krass. Cool. Schön, dass ihr alle da seid. Danke. Danke. Um, und... Wer noch nicht, wenn ihr mögt, folgt mir gerne. Schaut gerne meine Videos, kommt gerne rüber zum Andy Planet. Das kann einen Moment dauern, bis ihr dann Regeln akzeptiert habt, euch die Rolle vergeben habt und dann auch in den Sprachkanal reinkommt. Ihr könnt mir zwar privat auf Instagram schreiben, aber ich beantworte meistens nicht tief. Also ich habe oft nicht die Fähigkeiten da so direkt zu kommunizieren. Deshalb mache ich das halt so, ihr könnt mir Fragen stellen. Viele Menschen. Ich kann eine Frage mit einem Video beantworten und es kann unbegrenzt oft geteilt werden und unbegrenzt viele Menschen können es sich angucken. Und ich habe nur einmal meine Energie aufwenden müssen dafür. Nicht müssen, sondern ja, auf jeden Fall freue ich mich. und Sag jetzt mal bis gleich, ansonsten vielleicht bis nächste Woche. Oh nein, oh, Entschuldigung. Oh, wir haben noch kein Thema für nächste Woche. Ich mache das immer im Wechsel. Ich mache immer mal, also eine Woche mache ich ein bestimmtes Thema und eine Woche mache ich offene Themen oder dass mein Gast eingeladen wird. Also ähm, ja, falls ihr jetzt gerade spontan. Okay, mir fällt gerade was ein. Themenwunsch und zwar Sprache. Ich glaube, Sprache, irgendwas mit Kommunikation ähm, wird nächste Woche Thema, weil das heute mehrfach gefragt war, worden ist, wann ich angefangen habe zu sprechen, wie ich angefangen habe zu sprechen. Ähm, sowas wie ähm, Verbalismus äh, und Mutismus, aber auch Sprachstörungen im Allgemeinen haben viel mit ADHS und Autismus zu tun. Ja, das, das im Großen und Ganzen wird das auf jeden Fall dann nächste Woche Sonntag das Thema. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden, dass ich das jetzt einfach so beschlossen habe. Genau, Gedanken loswerden oder auch wenn ihr, weiß ich nicht, positive, nette Worte habt oder so an mich, das, da könnt ihr mir schreiben und das ist aber ganz, ja, mein Hund äh, schnarcht, beziehungsweise der atmet. Wollt ihr ihn mal sehen? Ich muss, muss ihn jetzt gerne mal wach, wach machen, dass wir rausgehen. Da liegt ich da. <lacht> so. Okay, ihr Lieben, für alle, die, die jetzt nicht von mir drüber kommen, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntagabend. Schlaft gut und träumt was Süßes. Und Tschüss. Genau, Discord-Link ist im Profil. Im Profil ist auch ein Video fixiert, wie ihr dann in diesen Sprachkanal kommt. Tschüss!